Hallo zusammen, ich bin Céline Hildbrunner. Ich bin im dritten Lehrjahr als Fachfrau Hauswirtschaft im Psychiatriezentrum Münzingen und ich zeige euch heute meinen Alltag. Kommt doch mit! In meinem Arbeitsalltag arbeite ich in vier verschiedenen Bereichen: in der Küche, in der Reinigung, in der Wäscherei und im Service. Und das wechselt alle vier bis fünf Wochen. In diesen Bereichen hilfe ich, Menüs vorzubereiten und zu schöpfen, Stationen selbstständig zu reinigen und zu sortieren. Im Psychiatriezentrum Zentrum Münziger ist es speziell, dass es ein sehr grosser Betrieb ist. Und es ist sicher mehr los als zum Beispiel in einem Spital, weil man mit psychisch kranken Leuten arbeitet und es ist sehr abwechslungsreich. Wenn du hier die Lehre machen möchtest, musst du geschickt sein, flexibel wegen der Arbeitszeiten, belastbar hilfsbereit und immer eine positive Einstellung haben. Das ist mein Alltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn, ihr bewerben euch doch noch heute.